Ja, dann ähm, darf ich Sie auch recht herzlich willkommen heißen ähm, zu dem Vortrag, den wir gerne ähm, halten. Vielen Dank auch an Herrn Eichhorn für die Anfrage und die Möglichkeit, dass wir vom Blitz an der Technischen Hochschule Mittelhessen hier die Möglichkeit bekommen, unsere Arbeit und insbesondere das HELP-Projekt, was hier angefragt wurde, kurz vorzustellen. Ähm, ein bisschen was zu meiner Person. Mein Name ist Andreas Deitmer. Ich bin selbst vollblind, habe an der Technologie, Technischen Hochschule Mittelhessen äh, studiert. Also ich bin jetzt gerade in meiner Masterarbeit im Studiengang Informatik. Ähm, hier bei mir ist noch der Kollege Ersmina, der ebenfalls ähm, für das Zentrum für blinde und sehbehinderte Studierende tätig ist. Und ich freue mich einfach, dass wir hier sein dürfen und kurz ein bisschen was erzählen zu unserer Arbeit. Ja, zunächst ein bisschen was über die Arbeit des Blitz. Zunächst mal die Abkürzung Blitz steht für Blindenzentrum oder wie es ganz offiziell heißt Zentrum für blinde und sehbehinderte Studierende. Gegründet wurde das Zentrum schon 1998 von Professor Dr. Meyer zu Bexten. Damals zusammen mit drei blinden ähm, Absolventen der Studienanstalt in Marburg, dem größten deutschen Blindengymnasium, ähm, finanziert wurde die Gründung damals ähm, ausschließlich durch Sach- und Geldspenden von Betrieben und Einzelpersonen. Das ist heute immer noch weitestgehend so. Das heißt, die Hochschule kosten wir in dem Sinne nichts. Das heißt, wir finanzieren uns vollständig aus Spenden ähm, oder Projektgeldern, die wir selbst einwerben für unsere Forschungstätigkeiten. Seit 2007 ist der Name Blindenzentrum eigentlich so ein bisschen veraltet, ähm, weil wir unsere Dienstleistungen erweitert haben. Das heißt, wir betreuen jetzt an der Technischen Hochschule Mittelhessen und an der Justus-Liebig-Universität Gießen eben ähm, sämtliche Formen der Behinderung, sei das ähm, ja, sehbehinderte autisten Gehörlose Studierende ähm, und so weiter, chronisch kranke Studierende. Das heißt, wir sind der zentrale Ansprechpartner für sämtliche Probleme, die es auftreten, bezüglich einer chronischen Erkrankung. Ja, die Motivation zur Gründung kam eigentlich aus zwei Gründen heraus. Zum einen ähm, wurde eben damals festgestellt, dass die Unterstützung ähm, in den naturwissenschaftlichen Studiengängen halt immer noch ähm, weitestgehend sehr wenig war für die Zielgruppe der blinden und sehbehinderten Studierenden. Ähm, also viel gab es da schon. Mit Jura ist ja schon sehr alt als für blinde, sehbehinderte Studierende. Und zum anderen ist es halt tatsächlich heute immer noch so, dass auch die ähm, ja, Arbeitslosenzahlen unter Schwerbehinderten immer noch deutlich höher sind als unter ähm, Personen, die keine Schwerbehinderung haben. Und generell ist es so, je höher die Qualifikation natürlich ist, desto größer ist eben auch die Chance, hinterher einen Arbeitsplatz zu finden. Und deshalb galt es eben, ein Zentrum zu finden, was ja die Situation an der Fachhochschulen verbessert ähm, und neue Arbeitsperspektiven schafft. Was auch ganz wichtig ist, ist die Aufklärung in der Öffentlichkeit. Das heißt, das war schon immer unser Ziel, dass wir eben ja die... Arbeitgeber aufklären, das, was man als blinder Sehbehinderter oder generell als schwerbehinderter Mensch imstande ist, zu leisten. Einfach, um eben eine Aufklärung ähm, ja, in der Öffentlichkeit zu erwirken. Des Weiteren führen wir diverse Forschungsprojekte durch, die eben dies, die Teilhabe ähm, von blinden Sehbehinderten hauptsächlich ähm, ja, am normalen, in Anführungszeichen, Leben verbessern. Genau. Ja, was bieten wir denn an? Also zunächst ist es so, dass ähm, wir die Studierenden begleiten quasi während des kompletten Studienverlaufs. Das heißt, beginnt schon vor dem Studium ähm, und bis zum Abschluss und einer hoffentlich erfolgreichen Integration in das Berufsleben. Vor dem Studium geht es zunächst los, dass wir eben versuchen, Beratungsgespräche schon vor dem Studium zu führen. Das heißt, wir überlegen zusammen mit den Studierenden, ähm, welcher Studiengang könnte denn der richtige sein, auch im Hinblick der Schwerbehinderung, wo könnte es vielleicht Probleme geben. Es gibt halt auch die Möglichkeit, dass man bei uns mal eine Probevorlesung besuchen kann an der Technischen Hochschule. Das wird dann mit den Dozenten abgeklärt. Gerade bei den blinden Sehbehinderten Studierenden ist auch die Mobilität auf dem Campus sehr wichtig. Das heißt, wir laufen auch vor den Studierenden mal hin, zeigen, wo ist denn der Raum, wo muss ich denn hin, wie kann ich mich orientieren. Dabei sind wir behilflich. Die Zimmervermittlung. Also es gibt tatsächlich Vermieter, die ein Problem haben, ähm, ja, blinde Schlebindatte zu ver vermieten, sei es wegen Sauberkeitsbedenken etc. etc. Das heißt, hier haben wir auch enge Kontakte zum Studentenwerk, zu einer Maklerfirma in Gießen. Und was auch ein sehr wichtiger ähm, Punkt ist, wir unterstützen bei bürokratischen Hürden. Das geht los beim Nachteilsausgleich, beim Härtefallantrag, bei der Beantragung von Reha-Hilfsmitteln. Da gibt es ähm, sehr zeitaufwendige. Hürden zu überwinden und wir versuchen eben da beratend zur Seite zu stehen. Während des Studiums sind wir natürlich auch für unsere Studierenden da. Das heißt, was immer im Fokus ist, die individuelle Beratung. Das heißt, wir haben immer ein offenes Ohr für die Belange und die Probleme unserer Studierenden. Ähm, ein sehr großer zeitlicher Arbeitsaufwand sind auch die Bereitstellung von barrierefreien Materialien. Das ist auch ein, etwas, das hauptsächlich für blinde und sehbehinderte Studierende relevant ist. Das heißt, wir setzen ähm, Dokumente digital hauptsächlich um. Auch, ähm, das heißt, ein sehbehinderter Student bekommt seine Dokumente in Großdruck, ein Blinder digital oder in Braille. Es gibt Bildbeschreibungen von Grafiken, die für blinde äh, Studierende nicht bearbeitbar sind. Ähm, ein weiterer Punkt sind Klausuren. Das heißt, es steht bei uns die Möglichkeit, im Blitz die Klausuren zu absolvieren. Dazu gibt eben der Dozent vorher seine Klausur an uns. Wir bereiten diese barrierefrei auf, auch eben mit den oben genannten Punkten, ähm, Grafikbeschreibung, Formeln etc. und übernehmen dann auch die Beaufsichtigung und die Durchführung der Klausuren und senden die Klausur dann dem Dozenten wieder zu zur Korrektur. Ein ähm, wichtiger Punkt ist auch natürlich die Praxisphase oder die Bachelor bzw. die Master-Arbeitsphase. Das heißt, wir versuchen eben ja schon vor dem Praktikum eine Betreuung zu gewährleisten, indem wir Kontakte herstellen. Also es gibt halt diverse Betriebe und Stellen, an denen wir häufig Praktikanten sitzen haben, die wir dann eben vermitteln können. Ähm, wir, wir gucken auch, ob das mit den Reha-Hilfsmitteln äh, funktioniert. Stellen bei Bedarf leihen wir auch mal ein Hilfsmittel aus, wenn die Beantragung zu lange dauert. Ähm, stehen auch dem Arbeitgeber, dem späteren, bzw. der Praktikumsstelle dann zur Verfügung, falls Fragen auftauchen, was kann denn der Sehbehinderte machen? Wie geht das? Da sind wir ähm, dafür da, dass wir da eben eine Beratung ähm, bereitstellen. Und nachdem das Studium hoffentlich voll, erfolgreich absolviert worden ist, geht es dann natürlich darum, die Personen, auch die Studierenden, auch erfolgreich in das Arbeitsleben zu integrieren. Das heißt, wir sind dann auch da, dass wir die Bewerbungen mit den Studierenden durchgucken, dass wir die Kontakte mit der Arbeitsagentur aufnehmen bezüglich einer möglichen Förderung oder dass wir da beraten, auch in Bezug auf Hilfsmittel für den späteren Beruf. Ähm, haben auch ein ja, Netzwerk an Arbeitgebern, bei denen man sich bewerben kann, die eventuell in Frage kommen und sind wie eben beim Praktikum auch natürlich dafür da, auch bei der Arbeitsplatzeinrichtung, das heißt bei der ja, Bereitstellung von Hilfsmitteln, beratend zur Seite stehen. Natürlich gilt unser Angebot nicht nur für Studierende, ähm, weil Barrierefreiheit nur Sinn macht, wenn sie natürlich auch von den Lehrenden mitgetragen wird, das heißt, wir kriegen auch sehr oft Anfragen von Dozenten, von Professoren, von Lehrenden. Ähm, das betrifft dann hauptsächlich das Thema Nachteilsausgleiche. Also man kann ja aufgrund seiner Schwerbehinderung ähm, in der Regel Zeitverlängerungen zum Beispiel beantragen oder man kann das Ganze als mündliche Prüfung absolvieren. Also alles, das stehen wir bereit, ähm, um halt zu gewährleisten, dass keine Nachteile aufgrund der Schwerbehinderung während der Prüfungsphase entstehen. Ähm, wir geben auch den Dozenten Hinweise, wie sie ihre Vorlesungsmaterialien barrierefrei gestalten, weil je mehr die Dozenten einfach selbst machen, selbst beachten, desto weniger müssen wir machen und desto mehr Zeit haben wir uns, um die Studierenden zu kümmern. Was auch ein Thema ist, sind Beisätze bei mündlichen Prüfungen. Das heißt, wenn anstatt einer schriftlichen Prüfung aufgrund der Schwerbehinderung eben eine mündliche Prüfung angeboten wird, dann ähm, muss das ja in der Regel zu zweit passieren. Und das haben dann sehr viele Dozenten gerne, dass jemand von uns dabei sitzt und halt auch Protokoll führt und halt auch eingreift, wenn es fachliche Probleme gibt. Ja, Neben der Beratung ähm, der Studierenden führen wir auch diverse Forschungsprojekte durch, hauptsächlich im Bereich der Blinden und Sehbehinderten. Das sind sehr viele, ich kann hier nur einen Teil nennen. Also, wir hatten jetzt vor kurzem ein Projekt mit dem team Verlag. Da ging es darum, dass man die Patientenaufklärungsbögen, die zum Beispiel vor OPs etc. ausgeteilt werden, eben barrierefrei gestaltet, wie man das machen kann. Wir haben das ABIT-Projekt, was dafür sorgt, dass die Formulare, die im Rahmen einer Einstellung eines schwerbehinderten Mitarbeiters auszufüllen sind, erläutert werden, barrierefrei ausfüllbar sind. Ähm, das war einfach ein Projekt mit der Abitur für Arbeit zur Integration von schwerbehinderten Arbeitnehmer. Und was wir haben, das war unser bisher größtes Projekt, das ist auch der Grund, weshalb wir heute hier sind, weil der Herr Eichhorn darauf aufmerksam geworden ist, das ist das HELP-Projekt. Das HELP-Projekt steht hier, lange Abkürzung steht für Hessisches Elektronisches Lernportal für Chronisch Kranke und Behinderte. Ähm, Zielgruppe hierbei sind zum einen blinde und sehbehinderte Studierende und zum anderen auch Studierende, die aufgrund ihrer Erkrankung nicht am regulären Vorlesungs- bzw. Prüfungsbetrieb teilnehmen können. Also, wir haben einfach festgestellt, dass es sehr viele Studierende gibt, die Probleme haben, ihre Prüfungen an der Hochschule ähm, abzu, zu absolvieren und die auch ein Problem haben, aufgrund ihrer Mobilitätseinschränkungen an die Hochschule zu kommen. Und diese Gruppe war bisher nach unseren Recherchen sehr stark unterrepräsentiert. Da gab es eigentlich kaum ein Angebot. Also wir hatten zum Beispiel jetzt vor kurzem einen Studierende mit starker Parfümallergie. Das heißt, die war eben nicht in der Lage, an der Hochschule im Hörsaal mit 150 Personen ihre Klausur zu schreiben. Und dann haben wir uns eben überlegt, ob es möglich ist, das Ganze auch von zu Hause aus ähm, durchführen zu können. Ziel dabei ist, den kompletten Studienalltag ähm, auf eine E-Learning-Plattform abzubilden. Das heißt, was man ja sehr häufig schon sieht, sind eben ja, barrierefreie Vorlesungen, die man von zu Hause gucken kann. Wir haben uns eben auch Gedanken darüber gemacht, wie es außerdem noch möglich ist, ähm, auch die Prüfungen von zu Hause zu absolvieren. Grundsätzlich ähm, bietet das HELP-Projekt ähm, Angebote sowohl für die Vorlesungen als auch für die äh, Prüfung, Prüfungen bzw. die Klausuren. Ich beginne erstmal und erkläre kurz, was wir im Bereich der Vorlesung uns ausgedacht haben. Zunächst mal ähm, untergliedern wir eine Vorlesung oder die, die Angebote zur Vorlesung in drei Produkte. Das sind einmal die regulären Kurse, die Online-Vorlesung und die Live-Vorlesung. Bei den regulären Kursen ähm, ist es eben so, dass wir quasi eine barrierefreie Oberfläche geschaffen haben, wo man eben seinen Kurs anlegen kann. Der Dozent kann seine Kurse anlegen, ähnlich wie das bei Moodle eben auch der Fall ist. Und allerdings ist unsere Plattform vollständig ähm, barrierefrei, also auch durch blinde, sehbehinderte Benutzer sehr gut zu bedienen. Hier kann man eben ähm, einen Kurs anlegen und diesem Kurs barrierefreie Unterrichtsmaterialien zuordnen. Ähm, man kann eben Grafikenbeschreibungen zum Beispiel hochladen, Formeln in LaTeX erstellen. Großdruck für Sehbehinderte und so weiter und so weiter. Und das alles vollständig barrierefrei. Was man einem regulären Kurs zuordnen kann, ist der Typ Online-Vorlesung. Ähm, bei der Online-Vorlesung handelt es sich um eine auf Video ähm, aufgezeichnete Vorlesung. Und dieser, Vor grundsätzlich gibt es ja zwei... Gruppen, die bei einer Vorlesung ein Problem haben, das sind einmal die blinden Studierenden und einmal die gehörlosen Studierenden und ähm, das ist eben so, also der Gehörlose kann zwar die Folien ganz gut erkennen, kann aber leider dem Dozenten nicht folgen und andersrum geht es dem Blinden, der hört zwar was der Dozent sagt, sieht, also die, sieht aber leider die Folien nicht. Deshalb haben wir uns überlegt eine Vorlesung auf Video aufzuzeichnen und die mit jeweiligen Untertiteln zu versehen. Das heißt, der blinde Benutzer kommt einen Untertitel mit den er mit Screenreadern auslesen kann zum Video, ähm, wo ihm eben der Folieninhalt barrierefrei angezeigt wird. Und der gehörlose Benutzer, der bekommt ähm, eben eine zweite Spur, die er zuschalten kann. Und dort wird ihm eben das gesprochene Wort des Dozenten angezeigt. Nachteil hierbei ist, dass keine Kommunikation mit dem Dozenten erfolgen kann. Das heißt, ein aufgezeichnetes Video ist einmal aufgezeichnet und wenn ich Rückfragen habe, muss ich dann doch wieder an die Hochschule kommen. Ähm, muss ich dann eben doch wieder an die Hochschule kommen. Ja, so sieht das Ganze aus. Hier haben wir einen Screenshot zu sehen. Ja, um diesen eben genannten Nachteil auszugleichen, haben wir eine weitere Vorlesungsart entwickelt. Und zwar ist das die sogenannte Live-Vorlesung. Eine Live-Vorlesung ist, wie der Name schon sagt, tatsächlich die Live-Übertragung einer Vorlesung über das Internet. Das heißt, man kann quasi sich in den jeweiligen Kurs einschreiben und kriegt dann ein Video- und audio stream ähm, über das Internet und kann quasi sich zusätzlich noch barrierefreie Unterrichtsmaterialien runterladen. Das heißt, jeder Live-Vorlesung wird ähm, eben entsprechend Material zugeordnet. Die Kommunikation kann hierbei über einen ähm, barrierefreien Textchat ähm, erfolgen. Das heißt, so ist es halt eben auch ja, von außerhalb der Hochschule möglich, wenn ein Studierender nicht an der Hochschule teilnehmen kann, an einer Vorlesung teilzunehmen. Hier sieht man auch nochmal mal ein Screenshot, das heißt, hier sieht man die beiden Seiten ähm, jeweils für Dozenten und Studenten, um einfach mal einen kleinen Eindruck zu kriegen, wie das Ganze dann aussieht. Ja, Klausuren. Grundsätzlich unterscheidet das Help-Portal zwischen einer E-Klausur und der sogenannten Online-Klausur. Die E-Klausur ist die erste barrierefreie elektronische Klausur, und die wird am Computer innerhalb der Hochschule durchgeführt und vom Dozenten ganz normal beaufsichtigt. Das heißt, es wird eben, gibt eben einen Computerraum an der Hochschule, man loggt sich über einen Browser ein und kann dann quasi die Klausur bearbeiten, die Aufgaben abschicken und der Dozent kann sich das Ganze später per PDF runterladen. Das ermöglicht auch, es also ist gerade für blinde und sehbehinderte Studierende interessant, einfach weil eine barrierefreie web halt einfach sehr gut zu bedienen ist. Das heißt, man kann mit HTML einfach sehr gut barrierefreie Dokumente darstellen. Als Fragetypen sind bei der E-Klausur Freitext, Multiple-Choice und Lückentextaufgaben möglich. Und was wir auch unterstützen, sind barrierefreie Formeln die wir mit LaTeX, Latex generieren. Wer da ähm, Interesse daran hat, wie das genau funktioniert, kann gerne ähm, nachher noch nach dem Vortrag noch auf mich zukommen. Ein Vorteil, den diese Prüfungsform mit sich bringt, neben der Barrierefreiheit, ist, das eben, dass eben das möglich ist, dass man halt gewisse Sachen teilautomatisiert korrigiert. Also ich kann zum Beispiel sagen, wenn ich eine Multiple-Choice-Aufgabe habe, kann ich natürlich sehr schnell maschinell auswerten, ob die richtige Antwort gegeben ist. Und was ich machen kann, ich kann gewisse Stichworte überprüfen. Also wenn ich jetzt eine Freitextaufgabe habe, dann kann ich schon mal mir so einen groben Überblick verschaffen, ist denn das Wort, das ich als Dozent gerne gehört hätte in der Lösung denn vorhanden? Und das haben wir eben entwickelt, dass das quasi farblich dann hervorgehoben wird, ob der Studierende gewisse Ausdrücke verwendet hat. Ja, als zweite Prüfungsform haben wir die sogenannte Online-Klausur. Und Diese Prüfungsform richtet sich dann tatsächlich wieder an die Zielgruppe, die aus Grund ihrer Behinderung nicht in der Lage ist, an der Hochschule zu erscheinen. Generell benutzt die Online-Klausur dieselbe Oberfläche wie die E-Klausur. Der einzige Unterschied ist, dass sie von außerhalb der Hochschule durchgeführt wird ähm, und über das Internet man sich quasi einloggt und nicht von innerhalb der Hochschule. Diese Prüfungsform ist bisher tatsächlich, tatsächlich einmalig an deutschen Hochschulen und die Überwachung findet mittels Webcam und Mikrofon statt, sodass auch ja, ein Prüfungsversuch zumindest teilweise nicht mehr vorkommen kann. Für diese Prüfungsform haben wir ein eigenes Betriebssystem entwickelt. Das heißt, wir haben eben ein auf Chrome OS basierendes Betriebssystem entwickelt, was eben gewisse Sachen verbietet. Also ich kann jetzt zum Beispiel nicht im Internet nebenher noch googeln, ich darf nur tatsächlich die Programme öffnen, die, wir, die, wir quasi, die der Dozent quasi vorgibt und so weiter und so weiter. Der, der Student kriegt dann eben einfach einen USB-Stick, den er quasi bei sich im Rechner einsteckt und auf diesem USB-Stick sind dann sowohl die Hilfsmittel, die er benötigt, das wird individuell vorher abgesprochen, und eben auch die der Login zum Browser, wo die Online-Klausur gestartet wird. Als letzten Punkt quasi des hell projektes ähm, haben wir uns etwas überlegt, ähm, weil es bei uns ein sehr großer Arbeitsaufwand einfach darin besteht, un Unterlagen barrierefrei aufzubereiten. Also das ist sehr viel mit Handarbeit noch immer verbunden. Und deswegen haben wir versucht, ähm, Tools zu entwickeln, die diese Arbeit teilautomatisieren. Also, zum einen ist da das Programm Punktbilder zu nennen. Das ist eben eine Anwendung zum Erstellen von Abbildungen in Breil, die sonst nur mit sehr teurer Hardware und Breildruckern möglich ist. Dann haben wir ein Tool entwickelt, das auch blinden Studenten ermöglicht, Diagramme zu erstellen. Das heißt, man kann über barrierefreie Schaltflächen sagen: Hier möchte ich gerne einen Pfeil haben, hier möchte ich gerne einen Kreis haben. Und das haben wir jetzt erstmal zunächst entwickelt am Beispiel der Nassi-Schneidermann-Diagramme, die relativ häufig vorkommen in der Informatik. Und dann haben wir noch ein Tool entwickelt, das die barrierefreie Erstellung von PowerPoint-Präsentationen ermöglicht. Das hat einfach den Hintergrund, dass PowerPoint immer noch sehr schwierig ist ähm, für Blinde zu bedienen. Vor allem, weil es halt auch sehr viel Layout-Nacharbeitung erfordert. Und wir haben jetzt eben ein Tool entwickelt, das blinden Personen zum Beispiel sagt, okay, diese Folie ist so voll, das kann kein Mensch mehr lesen auf dem Beamer. Ähm, und solche Sachen haben wir eingebaut. Ja. Das Projekt ähm, ist mittlerweile schon an der ähm, Justus-Liebig-Universität in Gießen ausgeliefert. Das heißt, da haben wir das Ganze schon vorgestellt, ähm, dem Präsidium und auch ja, vor der AG ähm, Schwerbehinderung. Barrierefrei studieren heißt es, glaube ich, offiziell. Ähm, generell steht das Projekt allen hessischen Hochschulen kostenfrei zur Verfügung. Und ja, natürlich ist es geplant, das Ganze langfristig auch weiter zu verbreiten. Ja, dann darf ich mich für Ihre Aufmerksamkeit ganz herzlich bedanken. Hier sieht man nochmal die Projektpartner, die das Projekt möglich ähm, gemacht haben. Das sind sehr viele. Also der Landeswohlfahrtsverband Hessen ist zu nennen, das Paul-Ehrlich-Institut ist zu nennen, die Bundesagentur für Arbeit etc., etc. Sollten noch weitere Rückfragen bestehen, können Sie diese natürlich jetzt im Anschluss gerne an mich stellen. Ähm, ansonsten finden Sie hier die Kontaktdaten, das heißt, sobald irgendwelche Fragen auftauchen zum Thema barrierefreies E-Learning, barrierefreie Dokumente, barrierefreies Webdesign, stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung. Vielen Dank.